eigentlich Wichtig, dass die Stadt gerade sauber bleibt, weil ich dann eben selber ein besseres Gefühl habe, wenn ich durch die Straßen laufe und nicht alles verdreckt ist. Also, ich finde, Zapalot ist überhaupt kompliziertes kompliziertes App, ich mein, man muss sich einmal registrieren. Man macht einfach ein Foto und schickt das hin und am nächsten Tag ist es weg und man hat einfach ein besseres Gefühl. Ich glaube ganz einfach, dass es wichtig ist, wenn jeder wirklich vor seiner eigenen Haustüre kehrt, dann kann jeder dazu beitragen, dass die Stadt einfach sauber ist. Dann bleibt dafür die Kehrmaschine nicht so viel übrig. Weil es also kann keinen Sinn, wenn man alles auf die Straßen runterkehrt vom Gehsteig, dass es die Kehrmaschine mitnehmen und es wird dann eigentlich nur durch den Verkehr aufgewählt. Ich glaube ganz einfach, dass die Sauberkeit in Graz auch Hand in Hand geht mit einer guten Luft. Und wenn wir gute Luft haben, dann haben wir auch weniger Feinstaub. Und wenn ich dafür selber sorge als Anrainer, dass der Gehsteig sauber ist, dann habe ich auch weniger Staub in der Luft. Hi, ich bin Lisa und setze mich für ein sauberes Graz ein. Hallo, mein Name ist Alexander und ich helfe mit, Graz sauberer zu machen.